Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch was richtig Leckeres mit Kakaobohnen. Kakaobohnen, das ist nicht so das, was ihr so noch klassischerweise aus der Schokolade oder was kennt, die sind ja relativ milde, relativ einfach. Kakaobohnen haben richtig Kraft und Power. Also die schmecken richtig, richtig, richtig ordentlich. Dementsprechend sage ich gleich vorweg, die Menge der Kakaobohnen, die ich im Rezept gleich verwenden werde, könnt ihr auch gut halbieren, dann habt ihr immer noch einen guten Kakaogeschmack. So wie ich es benutzt habe, ist das ein richtig schön kräftiger Kakaogeschmack. Also das gleich vorweg und dann zeige ich euch jetzt, was ich leckeres daraus mache. Das sind dann also die entsprechenden Happen. Unten drunter der saftige Möhrenboden. Darauf dann die richtig schöne leckere Kakao-Walnusscreme. Sehr, sehr lecker. Und dann habe ich das jetzt noch ein bisschen garniert und verfeinert mit essbaren Blüten. Ihr könnt aber auch genauso gut natürlich noch Walnüsse da reinnehmen, die ihr vorher crutscht. Oder aber ihr könnt auch Kokosflocken nehmen oder Ähnlichem, was ihr dann noch mögt. Okay, wenn ihr das nachmachen möchtet, dann schaut wie immer nach unter www.veganik.de Guckt in die Mitte, scrollt hinunter, dort seht ihr den eigenen gratis E-Book-Bereich. Und bei Fragen an mich, Rückmeldungen, Rezeptwünschen, was auch immer, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus.veganik.de Dann war es das für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!